Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu pro to Enlightenment. Und wie versprochen, es gibt eine neue Version und die ist schon ziemlich nah an der Release-Version. Also können wir uns hier auf ein paar Upgrades freuen. Und gehen wir einfach mal die Sachen durch. So, das sieht aus wie vorher eigentlich. Wir haben aber jetzt hier... Also wir haben hier weiterhin Englisch, Russisch, irgendwas Asiatisches, Deutsch und Spanisch. Jetzt schalten wir mal auf Deutsch um. Gut. Menü bleibt jetzt erstmal auf Englisch, aber es gibt einen Untertitel, die werden wir gleich sehen. Es gibt ein neues Intro und wie wir hier sehen, ja, wir sind auf irgendeiner Plattform, auf irgendeinem Aufzug und es geht verdammt weit nach oben. Da oben sehe ich noch irgendwas leuchten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Ja, schauen wir uns das Intro Level mal an. Und hier ist ein roter Knopf, ich denke mal, dann geht's los. Schauen wir mal. Oh, es geht nach oben, ja. Und jetzt wird auch hier was sichtbar. Every other in the world wir sind in der Antennenanlage. Out of it was its way Und da, da, da, da, da, der the Soviet Union refused to acknowledge the existence of the signal's origin as requested by the governments of the USA, Canada and the UK. There were three known DUGA stations in the Soviet Union that were located in Chernobyl, Komsomolsk, Anamur and Nikolai. During the Cold War, USSR expected the US to launch a nuclear attack. It was believed that all those radars had been constructed to detect missiles sent from the other side of the planet. Beside that, there were rumors concerning the Duga usage of a non-conventional weapon that could cause irreversible changes in the human psyche. All those rumors were just the tip of the iceberg. The history fails to mention a government organization called Enlightenment. They had built a huge secret research complex with another super raider in Kiev region. Even the majority of Enlightenment employees were never aware of the real activities and studies that were performed within the walls of the organization. Multiple mysterious events took place in that area when never explained neither by the media nor by scientists. By the end of the 80s, all those raiders stopped their activity. All those objects were abandoned. All the documents about the organization were destroyed and the Duga project was forgotten. 30 years later, military troops launching its activities are spotted on the premises of the abandoned enlightenment complex. Does it mean that the Duga project is about to relaunch? Okay, ist die kleine Geschichte vom prot Enlightenment Untertitel sind jetzt, ja, man kann sie lesen, sind aber sehr weit oben. Okay, es geht weiter. Ja, Leute, hier sind wir wieder bei dem Kasten, wo ich letztens hier diesen Empfänger abgebaut habe und dann hinten dieser Tesla-Turm anging und äh, uns eine, eine riesen, keine Ahnung, Frequenzwelle entgegenkam und uns getötet hat. Ja, ich vermute, dass wir jetzt irgendwo hinlaufen müssen. Entweder müssen wir zu dem Haus da hinten, obwohl das relativ weit weg ist, oder in die Höhle da zur Sicherheit, weil da waren ja auch so, so eine Art Gitter und äh, vielleicht ist das auch ein Faradächer Käfig, das müssen wir probieren, machen wir jetzt auch. Und äh, ja, mal gucken, wie schnell ich laufen kann. Oh, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, ich kann aber auch nicht schneller laufen, lauf, lauf. Oh Gott, ich kann gar nicht hin. Ich kann gar nicht hinsehen. Die, die Druckwelle kommt. Die Druckwelle kommt. Schnell rein, rein, rein, rein, rein. Ich glaube, sie haben es geschafft. Okay, was ist jetzt? Taschenlampe, ich will meine Taschenlampe. Ich fühle mich nicht sicher. Irgendwas hat sich jetzt geändert. Okay, laufen wir in die Höhle rein. Oh bitte keine Schreckzähne hier. Das ist jetzt irgendwas anders hier? Da haben wir auf jeden Fall eine nette Musik, als ob wir irgendwas geschafft hätten. Okay, das haben wir beim letzten Mal ja schon gesehen wir jetzt Mausen, bieb, bieb, immer noch nicht? Okay, ist die Tür da jetzt auf, vielleicht? Die, die sieht so von zu aus, zu geht's gar nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal wieder raus, gehen wir mal zum Kasten, was da passiert ist. So, wer sich wundert ich habe äh, hier jetzt die hände ausgeschaltet also den ganzen körper ausgeschaltet weil ich kann euch erst mal kurz zeigen wenn ich mich jetzt drehe jetzt jetzt sieht alles okay aus wenn ich mich aber jetzt drehe dann äh, ja, weiß er nicht mehr wo die arme eigentlich sind und das äh, stört mich tierisch von daher lasse ich das erstmal lieber aus und wir sehen nur die hände und nicht den körper Ich hoffe, das stört nicht das ist natürlich für die dimensionen nicht so gut, wäre toller, wenn es jetzt funktioniert, aber wie gesagt, es ist ja noch immer eine Beta-Version. Von daher können immer Fehler auftreten. Äh, ich will meine Taschenlampe wieder haben. Okay, ich krieg meine Taschenlampe nicht. Mega-Leuchte hier. Oh je. Es hat sich was geändert, Leute. Was ist dunkel? Ist das dunkel? Ich kann auch nicht rennen. Ich kann jetzt nur ein bisschen gehen. Hey. Wow. Oh. Max. Ah, Alter. I know you can hear me. This place. He's alive. Someone's in pain. He's trapped. You are looking for your friends, aren't you? Ja, suche ich. So am I. I tried to help Victor. Aber zuerst musste ich ihn hunt Ich kann ihn Victor leidet, okay. Hey, Max. Ja. Be careful. Also wir spielen jetzt Max. Nicht mehr Dimitri oder Vic, äh, Anatoly. Mal schauen, was da ist. Ich habe ein bisschen... ein klein bisschen Angst. <lacht> das ist aber auch... Da ist alles schimmert, alles rot hier ist komplette dunkelheit aber die blinker sind an ist an also kein problem wir gehen und hoffen dass nichts passiert Boah, jetzt habe ich mich sogar vor das ding erschrocken hier diesen diesen pöller weil der auf einmal gespawnt ist ist aber ein lautes relais was da klackert Was machen Wir jetzt mit also, we don't have much time left. also hier waren jetzt die. Wow! Mein Gott, und das ist so laut hier im Headset. Okay. Also wir werden jetzt hier okay der lasst das weg von Szene zu Szene begleitet wahrscheinlich Untertitel passen jetzt nicht ganz, waren relativ schnell weg. Könnte man noch komische Geräusch gerade. Okay. Okay, okay. Ich höre Schritte. Oh Gott, Leute. Das ist ein Handy. Tony ruft an. Okay. Also das muss in der Vergangenheit liegen, was wir jetzt gerade erleben. Ich meine, klar, mit dem LKW und so weiter. Aber das Handy hatte mehr Batterieladung, als das was hinten lag. In dieser Hütte. Boah, ist das laut. Nächste Szene. Leute. Ich habe Angst, weiterzugehen. Okay. I'm telling you, he is not a monster. The Enlightenment made him like that. They are the real monsters. I can't believe I've spent so many years working here. Yeah. If Anatoly and Dmitri haven't told us the truth, we'd be dead already. I feel I did a right thing joining the resistance. So is Victor a uh, friend? January 9th, 1976. My best friend, Victor. He was murdered in the Walls of Enlightenment during his work shift at the experimental station Rostock. His body disappeared. Victor was Anatoly's friend, and something really bad happened to him there. Like what? You'd better not know. Keep carrying those spheres. We need to lift them down to the shelter. Was sind das für Kugeln? Okay, hilft ja nichts. Wir müssen weiter. Ich kann aber nicht rennen, ich, ich kann nur gehen. Aber ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich wohl um. Ich kann nicht weiter. Okay, ich habe gerade irgendwie... Jetzt geht's. Wer bist du? Boah, was geht hier ab? Okay, Giranimoo! Wir sind in der Höhle? Oder sind wir jetzt nur unter Wasser? Ne, ich glaube wir sind ganz normal in der Höhle, okay. Da war ja ein Trip, Leute. Ziemlich spannend. Okay, ich kann wieder ganz normal gehen oder rennen. Da ist noch immer unser Kasten. Ich kann mich echt nicht satt sehen an dem Himmel. Ne? Der sieht echt genial aus. Wenn es jetzt auch noch eine höher auflösende Brille wäre, wäre es noch genialer. Okay. Wir haben alles wieder da. Oh, diese diese diese Knarzgeräusche, die über dem Waldboden sind, sind echt echt gemein. Man denkt immer, hier hier kommt jemand. Okay, dann suchen wir mal den nächsten Fox. Probieren wir unser Glück. Okay. in die Richtung war ja auch die Hütte. Okay, ist definitiv nicht die Hütte gemeint. Ist das der Pier, wo wir eben waren? Wo wir quasi gerade runtergesprungen sind? wieder diese Waldgeräusche ihr hört das wahrscheinlich nicht so gut aber wenn ihr das mit Kopfhörer jetzt anschaut werdet ihr das wahrscheinlich auch mit mitbekommen okay da wird schneller langsamer okay nehmen wir mal okay neuer Kasten Neuer Kasten, neues Glück <lacht> Okay, jetzt müssen wir wieder so uns ein bisschen durchbeißen Okay Wird jetzt ein bisschen schwieriger wahrscheinlich Hier kriegt man echt Paranoia. <lacht> so, die sind jetzt alle aktiv. Und die werden nur gespeist von. Nee. Die werden auch von da gespeist. Das heißt, wenn wir den jetzt hier. Ah, okay. Schon mal gut zu wissen. Jetzt haben wir die erste Phase. Okay. Also ich muss echt mehr probieren als alles andere. Nee. Okay. Nein, das war ja hier. So, oh, Mann. Den, den, das, das ist ja schon mal richtig. Wenn jetzt gleich wirklich jemand neben mir steht, dann. Kann sein, dass ich komplett gegen die Wand laufe hier ähm Wenn ich die jetzt wegschalte Na, ja, das bringt, bringt gar nichts Oh, das ist aber schwieriger jetzt Probieren wir mal das hier Okay, die bleiben an. Weil die wahrscheinlich durch hier gespeist werden. Das heißt, eigentlich kann ich jetzt abschalten. Ähm okay. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich den hier aktiviert bekomme. Blau. Okay. Jetzt müssen wir den hier Saft geben. Okay. Wir kommen langsam voran. Müssen wir den blauen wieder aktivieren? Es gibt wahrscheinlich jetzt hier zu viel Flöten, um den hier noch zu aktivieren. Oh, jetzt fallen nicht komplett runter, ey. Das wäre übel. Das wäre übel. Ich habe Angst, dass alles hier flöten geht. Ne, okay. Puh, okay. Wir haben es geschafft. So, jetzt ist die Frage, was passiert? Wird jetzt wieder der Tesla-Turm aktiviert? Wir probieren es einfach aus. Okay. Da war die Hütte. Wir probieren, da hinzukommen. Komm, komm, komm. Lauf schneller, lauf schneller. Also das war es definitiv nicht. Doch, das war's. Okay, es hat gerade ein bisschen geruckelt, aber musste erstmal die Welt geladen werden. Wir haben wieder ein Flashback. Die Flashbacks sind immer so schön schön bunt. Okay, da ist jemand am Arbeiten. Gucken wir mal, was er macht. Whoa. Dimitri, you better not stand so close to the Tesla Tower. Anatoli, ich bin Dimitri. Jetzt it is okay. on a standby mode now, but it needs time to discharge. We were running some electrical tests on the Polygon this morning. We don't want any accidents here, right? Nee, das hier wollen wir nicht. Help me fix this elevator. Ach, das ist der so ein Grab Fahrstuhl, Gold, wo wir eben waren. Ne? Ein Bolzenschneider, ja. Damit können wir umgehen. Ha, der funktioniert sogar. Oh. Schluss gemacht. <lacht> Flashback ist schon zu Ende jetzt gehen wir uns das mal gucken, angucken ob da eventuell der bolzen schneller liegt das muss jetzt irgendwas damit zu tun haben wenn der jetzt nicht gleich ausgelöst wird steht noch ein lkw hier höre ich jetzt wieder überall schritte Okay, die Brücke ist nicht passierbar. Da ist noch eine Brücke. Schauen wir uns die mal an. Ob wir vielleicht von da aus irgendwo rankommen. Die Geräusche sind Wahnsinn. Man hört, wie der Tesla-Turm sich bewegt. So, kommen wir denn hier rüber? Ja, hier ist eine Brücke. Ich bin mich noch mal ganz kurz. Anders so. Bleib ruhig. Bleib ruhig. nichts zu machen, Aber auf jeden Fall ist da jetzt gerade was am leuchten. Ha! Okay. Also, ganz wichtiges Utensil, scheinbar. Können wir den? hier irgendwas jetzt sabotieren, oder? Ich glaube nicht, ne? Die Hütte wird uns immer noch als rot angezeigt, da gehen wir jetzt gleich auch mal hin. Wartet mal. Vielleicht komme ich so näher ran. Ich kann ihn gar nicht wegpacken. Okay. Okay. Muss ich das jetzt hier benutzen oder? Nee. Vielleicht habe ich auch einen kleinen Bug gefunden. Was ist, wenn wir uns was anderes nehmen? Ja. Scheint ein Bug zu sein. Okay. Schade. Wir gehen mal zum Haus. Oder war da noch irgendwas? In der Kiste drin vielleicht? Shutting down enlightenment. The Soviet Research Center was closed after 36 years of maintenance. Okay. Wir haben den Laden hier dicht gemacht. Kann man hier drauf? Kann man sogar, ja. Okay. Gehen wir jetzt mal zu dieser Brücke. Da war ja auch eine Kette vor. Da habe ich gesehen, die wurde so hoch gehalten Da, die kann man bestimmt mit dem Bolzenschneider hier durchknallen. eine Anlage, okay. Das ist interessant. Ja, mal schauen. <lacht> ja. Komm. Okay, ich glaube, ich muss gleich neu starten. Wenn oh ich bin jetzt festhalte und so? Ne. Okay. Und jetzt? Kische will es definitiv die Taschenlampe haben. Okay. Wow, creepy. Ich hab ich Gänsehaut, hab ich Gänsehaut.